Hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal Mad City. Das ist ein Stream zusammenstehen vom Stream vom letzten Samstag. Viel Spaß. Shift-Glock gibt's auch nicht. Yeah. Headbang. Ja Mann. Ja, ich denke, wir brechen erstmal aus dem Knast aus. Ich kann hier doch nicht weiter im Knast bleiben. Ey, du trägst gar nicht die richtige Knastuniform. Nimmst du Freundschaftsanfragen an? Nee, ich nehme keine Freundschaftsanfragen an. Ich gucke jetzt einfach mal, äh, was kann man denn hier in Mad City alles machen? Vielleicht hätte ich nicht direkt als Knast anfangen sollen, ich meine. Ich habe doch gar nichts gemacht. Warum bin ich eigentlich im Knast? Wofür haben die mich reingesteckt? Komm mit. Okay, ich komme mit. Mad City. Du kennst dich aus. Ich Komm mal mit, ich folge dir. Bruder, hör auf, mal zurückzufallen. Ich folge dir doch schon. Please! Das will ich haben. Ich hab eine Spitzhacke. Okay, auf geht's. Muss ich hier gedrückt halten oder muss ich, äh, klicken? Das weiß ich nie in Roblox spielen. Was ist, was ist das eigentlich? Warum, warum wenn ich nach unten gucke, macht er so? Was ist das? Was soll das? Wer schießt denn da schon wieder in die Wand? Was soll das? Brechheit. Wo ist eigentlich meine Maus? Habe ich keine Maus? Ich glaube, ich habe gar keine Maus in diesem Spiel, oder? Nur einer auf einmal. Okay, nur einer auf einmal. Dann geht er endlich mal weg. Wie, die, wie ihr da alle geiert. Lass den noch erstmal machen. Hallo. Naja, ich weiß nicht, was ich von diesen Animationen halten soll. Was soll das? Was soll das? Ja, Mann. Ja, Mann. Wenn ihr mit mir im Voice-Chat sprecht, dann kann ich euch wahrscheinlich nicht hören, weil ich... Na gut, ich kann einfach mal die Lautstärke ein bisschen höher stellen, aber ich traue ihr nicht in Roblox spielen. Ich vertraue dem wirklich nicht. Ich gehe immer davon aus, dass Spiele viel zu laut sind. Okay, wir sind jetzt hier. Und ich folge Mad City. Komm, Conny. Ja, ich bin doch schon hier. Was geht ab? Und wo fliegen wir hin, Leute? Ich würde gerne mal nach Mallorca. Ich finde das irgendwie cool. Ja, als ob ich jetzt schon so viele runter... Ah, nee. Die anderen sitzen einfach drin. Aber. Nein, ich bin auch runtergefallen. Nein. Hallo? Ach jetzt. Nein. Leute, ihr habt mich vergessen. Please. Ah, das war's dann wohl, Leute. Ich muss mal an mein Handy gehen. Emotes. Stellt euch vor, ihr geht ans Handy, holt eure App Emotes raus und denkt euch dann... Ah, so ging Lachen nochmal. <lacht> so ist das Leben, ne? Was gibt's noch für Apps? Ich will kein Spawn. Ich will kein Home. Cash. Ich will Cash. Gib mir Cash. Oh, oh. Oh, da kommt der Abholservice. Perfekt. Wie steigt man überhaupt ein? Welche Taste ist einsteigen? Yeah. Bam. Ich liebe es auch, wenn Autos das einfach können. Wisst ihr, mein Porsche Panamera, der kann sich auch einfach so umdrehen. Ich nicht zurückgelassen. Ja, komm, ich schalte die Lautstärke wieder ein bisschen runter. Das ist ein bisschen zu laut. So, was machen wir jetzt noch so alles hier Schönes in Mad City? Ich verlasse mich einfach darauf, dass ihr mir zeigt, was ich machen soll. Okay, was wollen wir jetzt hier? Ich nehme natürlich die Sniper. Die AWP kostet ein bisschen was. Na gut, die AWP habe ich nicht. Darf ich eine Granate nehmen, please? Ja, Granate darf ich nehmen. Shotgun darf ich auch nehmen. AK darf ich auch nehmen. Die Spaß darf ich auch nehmen. Knife darf ich auch nehmen. Aber die AWP kostet was. Okay, versteht sich. Oh, eine normale Sniper kostet nichts. Okay, sehr gut. Was ist das? Nerf Ray. Ah, wer will schon einen Nerf Ray? My ich folge dir. Auf Schritt und Tritt. Wo sollen wir hin? Ich hab's versucht. Es hat nicht funktioniert. Ah, ich bin drin. Es hat funktioniert. Please, hallo? Warum ist meine Kamera eigentlich so? Wo sitze ich? Warum kann ich nicht weiter rauszoomen? Ich sehe nichts. Please. Ah, wir packen das schon. Augenblick. Ich bin ein Criminal? Warum bin ich denn ein Criminal? Nur weil ich aus dem Knast ausgebrochen bin. Fahren wir jetzt eigentlich irgendwo hin? Wie kriege ich meine Kamera raus? Das ist voll unangenehm mit dieser Kamera. Hallo, please. Na gut. Können wir raus, please? Ah, jetzt ist die Kamera gut. Ich muss kurz aussteigen. Ich bin wieder drin. Bin kurz ausgestiegen und dann wieder rein. Alles tamam. Hallo, please. Soll ich dir helfen, Conny, helfen? Wobei, ich weiß nicht mal, was wir vorhaben. Aber wir werden schon sehen. Sniper sind da. Also for real, haben wir irgendein Ziel oder warum fahren wir mal in die andere Richtung? Na gut, wir warten einfach mal ab. Da ist Polizei. Ah, wer braucht schon Polizei? Was machst du denn? Die wollen uns killen. Ist doch schön, dass sie uns killen wollen, aber wir, die müssten uns gar nicht killen, wenn wir endlich mal ankommen würden. Oh oh. Ich habe kein Feedback. Schieße ich überhaupt? Ich drücke Schießen, aber nichts passiert. Ich drücke Schießen, aber nichts passiert. Was ist denn das? Okay, ich glaube, ich bin gedowned. Und ich bin tot. Also ich würde sagen, das war ein Reinfall. Ich glaube, ich verbringe erstmal meine Tage hier wieder im Knast. Augenblick, wie geht denn das? Ah, oder mich einfach mal ins Bett legen. Ich lag lange nicht mehr im Bett. <lacht> mein Rollstuhl guckt einfach durchs Bett durch. gibt es eine Möglichkeit, langsam zu gehen. Also außer das, gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit? Wäre schön. Naja. Guck, gucken wir mal, was in der Kiste drin ist. Empty. Die Stream snipen. Ist mir doch egal, ob die Stream snipen. Ich dachte, du willst mir irg mich irgendwo hinbringen, aber du bist ja irgendwie nur über die Straße gefahren. Du hast das Leben. Ey, Bro. Broski, was geht? Ey, warum schießt du auf mich? Bist du dumm? Nein! Oh, mal gucken, was in der Kiste ist. Nein! Da waren ein Schraubenzeher drin. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Ich hab einen Schraubenzieher. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Du hast keine Chance. Komm ran, traust dich eh nicht. Komm, du kommst. Ich mach dich fertig. Wenn ich erstmal zu Kräften bin. Wenn ich erstmal zu Kräften oh. Okay. Ihr sollt Banken ausrauben. Ja, aber wie sollen wir denn Banken ausrauben, wenn der Fahrer nicht zu Banken fährt? Macht doch gar keinen Sinn. Was soll denn das? Ich lege mich wieder hin. Oh, die Tür ist offen. Das ist doch nett. Zellenblock A. Oh, ich will mal rüber zu Zellenblock B. Ich war noch nie bei Zellenblock B. Aber erstmal gucken, ob hier was drin ist in der Kiste. Empty Oh. Hey, Officer Officer, please Ich will zu Zellenblock B Zellenblock B, verstehst du Willst zu Zellenblock B Oh, oh, da ist, da ist doch bestimmt was leckeres zu futtern drin Lockpick Das kann man nicht essen Und Zug ausrauben Wer will denn schon Züge ausrauben? Okay Erstmal gucken, ob hier was zu essen ist Metall Ich kann auch kein Metall essen Warum gibt's hier nichts zu essen? Ich habe Hunger Please, ich habe Hunger Hey, Bro Ich habe Hunger Habt ihr was zu essen für mich? Irgendwas Oh Hier gibt's doch bestimmt Hundefutter. Futter Hallo, Hundi. Kann ich dir was essen? Take Treat. Oh ja, ich will das Essen noch nicht werfen. Na gut, ich werfe. Hey, wie wirft man? Ah, jetzt hat er geworfen. Okay. Ich habe unendlich viele davon. Ihr habt keine Chance. Warte, den Pong nehme ich auch mit. Oh, nee, darf ich nicht. Na gut. Hallo, Broskis. Gehen wir zusammen eine Bank ausrauben? Ich habe einen Schraubenzieher oder so. Ich bin aus dem Knast draußen, sagt er mir gerade. Lol. Wie bin ich eigentlich in den Knast gekommen? Ich verstehe das immer noch nicht. Hey, Bro. Kannst du mich mitnehmen? Dankeschön. So, Simon, wir gehen jetzt mal eine Bank ausrauben. Kostet ja nichts. Was willst du machen? Keine Ahnung, was kann man hier Schönes machen? Wir können auch gerne einen Film ge schauen gehen oder essen gehen. Gibt es hier gute Restaurants? Ich habe gehört, in Mad City gibt es keine guten Restaurants. Das ist so traurig. Was ist eigentlich das da? Wurde das vom Bauamt genehmigt? Das sieht nicht so aus, als ob es genehmigt wurde. What? Was? hast du dazu gesagt? Ich oh, die Bank aus, okay. Was passiert denn jetzt? Oh, uh, Pickpocket. Ja, Mann! Ich bin so reich! Ich werde reich! Oh ja. Perfekt. 18 Diamonds ist eigentlich ganz gut. Ey, wer schießt schon wieder auf mich? halt. Hier kommt man nicht raus. Was sind das für eine Bank? Okay, ich folge dir. Oh, ich muss. Ui. Oh, also egal. Perfekt. Go to the Criminal Base to complete Robbery. Ich hab doch gar keine Criminal Base. Na naja, egal. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich wollte eigentlich einen ganz normalen Bürojob arbeiten. Und jetzt habe ich, glaube ich, eine Bank ausgeraubt. Naja. Gehen wir einfach mal rein. Hallo, please. Ja, Mann. Success. Rank up. Ich bin Rank 3. Das war meine erste Robbery. Ich bin so stolz auf mich. Und ich habe einen Hund. Do you like to customize the dog items? Ja, Mann. Das sieht so gruselig aus. Ah. Ah. Stellt euch das bei dunklerer Beleuchtung. Dann noch so eine Vignette. Vielleicht noch so blut- oder laufende Augen. Das, das ist einfach der Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht sind. Oh, Gott. Ah, ich will kein Dog adopten. Da habe ich eher keine Lust drauf. Die wollen uns killen. Wer will uns killen? Also, ich hatte nie das Gefühl, dass mich jemand killen will. Eigentlich war mal alles Tamam, Findet ihr nicht? Ich fahre jetzt mit meinem Homie erstmal in die Bar. Wir gehen bowlen. Ich kann dir helfen. Wenn ja, dann komm zu den Zellen. Ich glaube, ich komme bald wieder zu den Zellen. Leute. Ich fahre hier einfach mit. Ich würde sagen, wir lassen den Tag schon ausklingen. Oh, was machen wir denn hier? Also das sieht nicht aus wie eine Bowlingbahn. Aber okay. Ziemlich große Türen auch. Na gut. Schauen wir uns hier mal um. Was ist das denn? Hm. Please. Aha. Stell dir vor, du stirbst hierbei. Wäre mir ziemlich peinlich. Was ist das? Was ist das? Wer hat diesen. Wer hat diesen Gang entworfen? Welcher Architekt dachte sich so, ja Mann, ja Mann. Das braucht man. Das hat sich doch kein Architekt jemals gedacht, oder? Na gut. Hey, na, Bro. Kommt ein Hund her? Das ist ja ziemlich peinlich. Was ist das hier für Papier? Kann ich das kaputt machen? was ist das? Na, nehmen wir einfach ein bisschen Geld mit. ja nüscht. Passt das schon. Na gut, dann muss ich jetzt wohl zurück nach Hause gehen, um das Cash mitzunehmen. Dann gehen wir mal hier raus. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Entschuldigen Sie, Sir, warum schießen Sie auf mich? Entschuldigen Sie, Sir. Was soll denn das? Ah. Na, dann gehen wir mal weiter. Ich habe gar keinen Sack mehr auf dem Rücken. Wie schön. Ey, na? Ey, na? Los geht's. Los geht's, Tommy. Hallo, los geht's. Please. Los geht's. Los geht's. Doch nicht. Okay, ich muss hier raus. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber ich werde schon rausfinden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich habe ja keine Orientierung. Huch. Oh. es, Das hasse ich in solchen Spielen. Na gut. Das hasse ich, wenn man im Auto Leertaste drückt, um auszusteigen. Warum kann man nicht einfach Leertaste drücken, um die Handbremse anzuziehen, wie es bei jeder Autosteuerung ist? Na gut. Mad City, du fährst mich da. du stirbst, bleib im Gefängnis, bis ich komme. Wenn ich sterbe, ist das hier erstmal vorbei. Ich würde nämlich sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Ich bringe jetzt das Geld noch weg. Hoffentlich schaffen wir das. Keine Ahnung. Ja, gut. Den Rest kann ich zu Fuß, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht weggesniped werde. Ja, Mann. Okay. Was ist hier hinten drin? Ach, hier ist ein, hinten ein Hinterausgang. Okay. Kann ich hier raus? Schade. Na gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, das reicht erstmal mit Mad City. Oh Gott. Wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und... Ciao!